Moin Moin, ihr Landrat! Was geht ab? Blackout ist am Start! Sollen wir das machen? Hm. War so. mir nicht so sicher. Warum nicht? So ist doch gut. <lacht> Nein, jetzt. Nein, du stehst auf meinem Fußabstreif wahrscheinlich. Das ist nicht wieder. Außerdem muss ich den Teppichknall legen. Ich krieg den Krieg So, heute machen wir ein bisschen. Ähm behind the scenes, also so nach dem Motto, alles was ich so den ganzen Tag hier so treibe. und so dran war, Jetzt kommen noch zwei Leute, erst kommen zwei Mopeds zum Fahrwerk einstellen, dann kommt Nachmittag kommt noch ein anderes Moped, eine Apriler RSV4, da wo ich ein Federbein umbauen muss. Und ähm, ja, dann tue ich mal einen Kaffee trinken, dann werde ich mal ein bisschen Büro machen, dann werde ich mal Fahrrad fahren, weil das ist ja auch wichtig, wie ihr so mittlerweile ja schon wisst. Und Genau, und dann gehen wir mal so rum und schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben wir eine Federbeinlänge? Apriler RSV4, Bauer 2017. Äh, eigentlich 15, aber umgebaut auf 2017. Hat andere Schwinge, andere Umlenkung. Somit brauchen wir auch ein anderes Federbein, weil das ist nicht mehr dasselbe. Aha, aha, aha, aha. Und dann können wir das gleich einmal länger machen. Weil. Da können wir auf jeden Fall einmal 315 mm fahren. Und das ist jetzt ein bisschen zu kurz. Boah, geht gleich richtig los hier. Nein? Wir wollten eigentlich nur ein Intro machen. Wir haben ja so festgeschraubte Teile. Halb 1. So. Aha. 314. Halb 1. So braucht man das. Top-out, 3 mm ungefähr, alles klar. So, dann machen wir das dann später in den Prüfstand und dann haben aber. Jetzt kommen erst einmal zwei andere Kandidaten, weil <lacht> da habe ich ein Federbein gemacht von der Honda SC57. Honda SC57, Federbein, Feder ausgebaut, Federbein in den Prüfstand rein ja, und dann habe ich hab meinen Prüfstand abgebrochen, weil too much load. Und dachte ich mir, hä? Wie, too much slow. Okay, alles aufgedreht, Dämpfung aufgedreht, trotzdem too much slow, der Prüfstand hat abgebrochen bei 50 mm pro Sekunde, dann habe ich das Federbein zerlegt und habe das hier alles ausgebaut. Das sind lauter Schims, lauter Dämpfungsschimms. Da hat irgendeiner gedacht: hey, viel hilft viel, viel Dämpfung ist richtig geil, wir bauen jetzt alle Schims ein, die da reinpassen und das Ding hat sich nicht mehr bewegt. Ja, was soll ich sagen, wie es ist, soll vorkommen, Aber naja, ganz ehrlich, derjenige, der das macht, hat also ich verstehe ja vieles, ne? dass man denkt, okay, ich mache irgendwas, viel hilft viel und so und ich mache irgendwas gut, indem dass ich irgendwas einfach anders mache als andere, aber wenn ich einfach mal 500.000 schims in Dämpfer einbaue und denke, das ist gut, wenn sich der nicht bewegt. Der hat sich nicht mehr bewegt. Ohne Scheiß. Das Ding hat Zugstufe gehabt von 4500 Newton im Highspeed. Das, das. Okay, wir kommen jetzt eh. Ja, wenn man noch zu viel, man muss schneller gehen, ja, sonst, sonst stempelt sich die nieder. Weißt, wenn die so viel Zugstufe hat, dann bremst du an mhm. und dann geht die runter und dann kommt eine Bodenwelle, und dann geht sie noch weiter runter, dann kommt die nächste Bodenwelle, kommt sie noch weiter runter, kommt die nächste Bodenwelle, kommt sie noch weiter runter und dann steht sie irgendwann auf Block, obwohl die Feder eigentlich nicht weich, weich, zu weich wäre, mhm. sondern weil die Zugstufe zu viel ist, weil die zwischen diesen Bodenwellen, die ich gerade aufzählt habe, nicht wieder zurückkommt. Die muss zwischen mhm. den Bodenwellen einmal wieder zurückkommen, bevor sie wieder Weiß neu einfedert. Aber das ist schon mal eine Sache, die auf jeden Fall nicht passt. Fe äh, Gabel, federvorspannung vorne, hast du auch keine. Wahnsinn. Okay. Und äh, eigentlich war es ja auch eingestellt. Äh, die wurde ja komplett überarbeitet. Ah. Ja, in der Abbox sitzen die, glaube ich. Aber ja, das hat halt nichts gebracht. Na ja, in die falsche Richtung vielleicht gestellt. Ja. <lacht> Wie schwer bist du? Äh, 75. Welche Rundenzeit? Brünn 1. 1,17? 1,17? Nein, 1,17 kann nicht sein in Brünn. 1,17 hast du, ne? Ich glaube, Palunarien hast du auch so zwei, etwas über 2,20 gehabt. Ja. Nee, ich bin mit deiner jetzt 2,13 oder 14 gefahren. Ich bin 2,18. Ja, es kommt hin. Naja, jetzt ergibt es Sinn. Jetzt spricht es ja schöner an, das ist ja klar, hat da viel zu viel Zugstufe gehabt. Zu viel Zug, zu wenig Federvorspannung, also viel zu viel Negativfederweg ähm, und zu wenig Druckstufe. Ah ja, schauen wir es auch in die Indiz mal her. Der hat kein, äh, kein Stickstoff mehr drin, ne? Im Schlusstemper. Ja. Also so gut wie kein Stickstoff mehr. Normalerweise baue ich die Stickstoffflasche da hinten nicht ab, ne? weil das macht eigentlich keinen Sinn, aber in dem Fall, wenn er schon komplett ohne Stickstoff draußen rumfährt, natürlich schlecht. <lacht> was muss raus? Umlenkung, also oben Knochen, ist klar. der der Knochen muss unten raus Aha. und das war's. Also die Schraube, das Ding muss unten raus, das war's. Okay. Geil. Das ist das ultimative Racing Federbein. <lacht> es hat maximal Zug und maximal Druckstufe mit einer Federrate von 5000. <lacht> Das wäre echt mal geil so zu fahren und dann so zu suchen, wenn also das ganz normal wäre, so also auf dem Motto, ja wieso, funktioniert. Kannst du mal ein, in deiner Yard mal gucken, was du dann für eine Rundenzeit fährst? Von oben rein? Ja. Und dann oben unten, so rum. Ne, so, nee, so, unten so unten oben, rum. Der ja. Die der gehört nach hinten. Okay. Gut. So. Okay. Cool. Dann haben wir die fest. Die vordere und die vom Federbein unten haben wir vorher schon gemacht. Genau. Passt. Zugstufe müssen wir ganz aufmachen. Mhm. Sonst ist zu viel Zug. Also das Problem ist, wenn die so viel Zug hat, erstens das Problem des Niederschempelns, zweitens kriegst du hinten keinen Grip mehr. Mhm. Wenn du vorne zu viel Zugstufe hast, bleibt das vorne zu lang unten. In dem Moment, wo du auf der Bremse in die Kurve reingehst, lässt die Bremse los, möchtest ans Gas gehen, und die Vorderachse immer noch drin ist, heißt, Hinterachse hat kein Gewicht. Das heißt, es ist Gefahr, dass du mit zu viel Zugstufe an der Gabel zu wenig Grip an der Hinterachse kriegst. Ein Hobbyfahrer kommt auf der Bremse rein, lässt die Bremse los, hat relativ lange Stützgasphasen. Mhm. Und durch diese langen Stützgasphasen hat die Gabel dann viel genug Zeit rauszugehen und wenn die aber ganz rausgeht und der mit der Kurve dann fertig ist, dann fängt es irgendwann an zu schieben, weil sie vorne jetzt hoch wird. Mhm. Äh, hat dann hinten Grip, aber schiebt vorne drüber. Das heißt, da muss ich, also umso schneller die Fahrer werden, desto weniger Zugstufe haben sie an der Vorderachse. Aber hier in dem Fall ist es so, dass ich auch für dich jetzt immer noch gerne hätte, ein bisschen weniger Zugstufe. Diese Schips hier mhm. waren alle in deinem Federwell. Die alles ausgebaut. Das habe wir alle ausgebaut. Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele Schimps aus dem Federbein raus. Aber da waren so viele drinnen, dass ich sage, das ist unglaublich. Vor allem, Die waren teilweise hintereinander gelegt. gleichen Größen hintereinander gelegt. So als Dreierpack. Mhm. Das kannst du nicht mal mehr, mehr verbiegen. Ja, da dachte einer, viel Hilfe viel. Ja, da, hat, da ist kein Öl mehr. Das, hat, das Öl hat diese Schimps nicht mehr aufbiegen können. Eigentlich. Mhm. Da war so viel Dämpfung, Also derjenige, der es eingebaut hat, Halleluja. Zeige ich dir mal eben im Prüfstand drin, wie das ausgesehen hat, vorher, nachher. Ich habe es extra aufgehoben, du kannst es mitnehmen, von deinem. Das war deine erste Messung, ne? mhm. Also, das jetzt hier oben ist die Druckstufe, das hier unten ist die Zugstufe. Und da siehst du schon, Zugstufe 4500 Newton. Nur mal als Vergleich legen wir mal eine 1 drüber dass du mal einfach einen Vergleich hast. Das ist das rote, ich mach mal rot. Das rote ist die Dämpfung von der R1. Und das blaue, ja, und das blaue ist deine Dämpfung. Ist mhm. du ein Unterschied? Ja klar. So und dann habe ich dir das überarbeitet. Das ist letztendlich das, was rausgekommen ist. Wir haben immer noch 3000 Newton im High Speed im absoluten Highspeed, gut, müssen wir eigentlich hier rechnen, da haben wir 4,5 und da haben wir jetzt 2,5. Aber das Ziel ist trotzdem, dass du hergehst und auch selbst probierst. Das ist eine Basic, mit der kannst du losgehen, aber das ist, das ist kein, keine Musterlösung. Nee. Eine Basic-Setting ist keine Musterlösung für alle Rennstrecken, für jeden Fasting, für jeden Speed, den du haben wirst in ferner Zukunft oder auch nicht. Feder haben wir hinten 110, Preload haben wir 8 mm, nein, Bitteschön, danke. Vorne Garten finde ich, das, hat, das hat super hingeklickt mit dem Gewicht. Aha. Das heißt, du, du bist eigentlich immer da hingefahren, wo du hin wolltest, oder? Ja, also wenn Vielleicht ist sie minimal weit gegangen. Ist sie, ist sie weit gegangen, wenn du die Bremse auslassen hast? Oder ist sie weit gegangen, oder hast du den Scheitelpunkt nicht erwischt, wenn du auf der Bremse warst? Das ist die entscheidende Frage. Ja, ich finde es schon auf der Bremse ganz leicht. Das, das, ist das, was du jetzt sagst, dass sie auf der Bremse vielleicht ein bisschen gesagt hast, ja, den Radius kann ich nicht ganz halten, ich muss die Bremse auslassen, dass sie zurückkommt. Das ja. ist, da, da steht sie dann ein bisschen zu tief, ja, genau in dem Moment. Und das kannst du mit dem, mit dem ja. Luftpolster, mit der Luftkammer, kannst du das kompensieren. muss man oder, oder drehe. Ja, das ist ganz einfach, das ist nur eine, eine Drehung, genau so muss es stehen und dann flupp hast du es in der Hand. Ja. Das ist eigentlich relativ gut, sag ich mal. Das geht, das geht schlimmer. Jetzt ist es aber nachher länger. Gut. Zwei Millimeter. Ja, zwei Millimeter. Du weißt, es kann manchmal die Zeit machen So, wir bauen jetzt auf jeden Fall die Feder um. Äh, beim beim neuen ist ja eine 85er Feder drauf. Aber dafür bist du zu schwer. Das neue Federbein mit der 95er Feder ist perfekt. Okay. Ja. So, jetzt haben wir das einmal auf die, Standard, auf die Standard eingestellt, was ich beim alten Federbein an Dämpfung hatte. Und jetzt vergleichen wir die Dämpfungsketting mal im Prüfstand, wie viel das das Unterschied ist. So, dann packen wir das Federbein von der Brille, das ist neu rein. Das alte habe ich ja damals schon mal gemessen. Da haben wir schon Daten. Das ist neu aber noch nicht. Und das wäre jetzt auch mal interessant, inwiefern bei der gleichen Einstellung quasi das neue Federbein vom alten abweicht. Das weicht in der Länge. Also neu im Sinne von für Facelift und für Vorfacelift Motorrad. Ja, das passt gut. Okay, ich, schau, ich teste es gerade mit dem manuellen Prüfung schnell, ob man da im Federwegsbereich an. Nicht, dass er in die Topart reinzieht oder in den Puffer, in den Bumper reindrückt, dass wir schön frei gängig sind. Dann muss das Öl kurz ein bisschen warm werden somit und dann machen wir eine Prüfung. Die Druckstufe ist identisch. Auch vom Ansprechverhalten ist es ähnlich, oder? Ja, Sie die Zugstufe ist unten, ne? im Low Speed ja, genau. ist kaum ein Unterschied, im High Speed ist, ist der neue quasi, hat mehr Dampf. So, 148, Dann haben wir genau 10 mm Preload, bei der 95er Feder, bei der 85er Feder das sind es so ungefähr 12 mm, also können wir da ein bisschen weniger Prilo fahren. Dann sind wir ungefähr immer rahmen. Und genau so startet man dann und schaut, wie es fährt. Also fahren wir es wieder ein. Da haben wir ja, jetzt kommt so. In der Ruhe, merkst du ja. Was? Jetzt ja. steckt er, geht fest. Stillhalten. So, jetzt einmal entspannen. Also, so dass gar kein Gewicht mehr drauf ist. Von dir? Sollte nicht. Du schon, lass uns auf dem Niveau. Auf dem Niveau würde ich es lassen, soweit ich mich gelesen habe. Das würde auf jeden Fall passen. Ich würde einfach jetzt anhand dessen, was du gesagt hast, vom Feeling her, würde ich jetzt äh, die Luftkammer ein bisschen gerne machen. Das heißt, 10 Milliliter auf drauf. Ober Seite. Dann hast du ungefähr 10 Millimeter kleineres Luftpolster. Dann kriegen wir mehr Dämpfung nach unten. unten ja. Oh, das war jetzt ein bisschen so ein Tag, wie das Ganze bei mir so hier so abläuft. War ein bisschen stressig, vielleicht. Ich habe nicht immer so mich auf die Kamera konzentrieren können, weil ich natürlich mich um die Kunden kümmere. Deswegen ist der Christoph hinter der Kamera, der sich um das kümmert, was wir schon aufgenommen haben und was nicht. Und der weiß auch, was wir schon oder nicht gemacht haben. Ich weiß es dann eben nicht mehr. Und ja, ich hoffe, das war ein bisschen so interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn du sowas öfter sehen wollt. Wir haben ja verschiedene Motorräder, verschiedene Projekte. Und ähm, genau, ansonsten gibt es gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.